Sie macht immer noch genau viel Schaden. Okay. Das ist gut. Ah, es kommt ja aus jedem Zelt Leute raus. Das sind alles meine Erfahrungspunkte jetzt. natürlich bewegen die sich jetzt so sieht sieht auf den ersten blick natürlich ein bisschen gruselig aus aber was <lacht> liegt daran das liegt nur daran weil es auch gruselig ist oh mein gott ich glaube ich hatte dazu eine gute idee war aber ich habe alles hier abgestaubt kriegt ne? so, ähm, jade kann die nicht alle abwehren leider okay wir haben hier 24 27 silberschwert 17 gefährlichste sind natürlich die Magier. Eins, zwei, drei, Und dann, dann Oh Gott, ich hasse es wieder, gefahr Gefahrarbeit nicht aktualisiert wird hier. So, ich habe eine idee aber okay, ich muss mal ganz kurz das hier machen ich habe doch bestimmt irgendwo bei wasser da und dann müssen wir halt hier machen bei wasser jetzt mal zum ersten mal ein mal erhöht die resistenz und das wird es nicht bringen Mache ich hier. ist Ne. nicht springen, leider. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee war von mir gerade. Okay. Hm. An Langbogenmann. Lass ja, mir mal wieder so gierig ist, ne aber ich will gierig sein. Wenn es nicht um den Magier hier wäre, ne? dann wird hier viel einfacher. lindert da könnte ich mich voll um die kümmern ja heute eine magie erreicht mich nicht okay, muss er so viel schaden machen ey? okay wer trifft mich alles Nehmen wir noch in Langbögen und Silberbögen. Ne? Ich habe alle Langbögen. Ich kann kotzen. Oh wow. hm. aber ja nachdenken kurz. Hm. 22 mal 2 7, das 14, das ist 15 mal 2. Das ist die einzige Strategie, die wir gerade machen können. Ja. Zur alten Strategie. Okay, Zur zum Weihwasser. 14. Wenn hm. immer alle ein bisschen mehr Resistenz leistet, so, ne? Wenn die Magier weg sind, dann wird hier viel einfacher, ne? Weil sie sind nicht weg. Das haben mal da. 19. Mein Gott, warum sind die auf einmal so stark? Ah, ist doch lieber hier. Mann, ich habe nur Fehler gemacht. wieder die Situation die Situation kann sich Julaka hier kümmern und ja hier müssen wir weg dann Frage ist jetzt wir gehen alle nach unten ne alle nach unten gehen wir Okay, das ist eine übel schwierige Situation, in der ich mich hier selber eingefangen habe. Aber das ist die erfahrungsreichste Version. Von daher machen wir halt so. Mega, egal, wie schwierig das wird? Ja okay. Ja okay. problem ist der magier wird mich aber wahrscheinlich treffen Mal ne? Magier durieren wälder und so ja da keine fliegenden einheiten oder so rauskommen mehr dafür ja noch schlimmer gewesen so haben wir ja auch 100, 100 36 27 aber der ignoriert hat ja, ich packe sie hier rein. sie wird von nichts getroffen und dann haben wir die situation erledigt. So, wenn wir jetzt hier alle runtergehen auch oh, Butcher und was machst du denn dann noch da oben? Mal da oben hin. Man muss ihn beschützen. So, 17 Schaden und... Tritt mich dann noch hier. Aber du triffst mich hier, ne? Mhm. Mhm. Okay. Natürlich greift der magier als erstes an. Und ja, Jonaka, ähm, sie macht hier alles kaputt. Im guten Sinne. Also sie macht alles kaputt, so im Sinne von meine Strategie geht flöten, sondern sie macht hier alles kaputt im Sinne von sie macht alles platt. Ah, schön. Wir sind eine Situation erledigt Na, an den komme ich da ja nicht ran ist eine menge schaden wenn ich den mache warum nicht auf eti damit sie nicht kontern kann ich finde übrigens gut hat der magier da schön aus dem weg gegangen ist so brutal, ne? der Koopschlag trifft immer. So zu 80%. Prozent. Wenn nicht, weil ich davon halten soll. mehr fragen Umgang mit Waffen, sage ich nicht. Nein. Das Problem ist, lind ist jetzt aber da. Aber den dürfte wir eigentlich auch nicht erreichen, ne? in der Menge gegner Okay, warte mal hier. Ich finde das zum Kotzen, dass jetzt gerade die beiden getrennt sind. Wen habe ich ja anvisiert? Dich. So, Der blöden Langbogen, Bogen, ey. Blöden langen Bögen. Ich muss mit ihr hier bleiben. Hm, geht nicht anders. wie sie aber nicht die Gegner killen kann hier. Aber ah, mache ich hier? Ja, einen Moment. Mann, wenn er jetzt hier. Ne, okay neuer plan und zwar ich muss eigentlich nur ihn erledigen was ist der andere mag der ist hier na ah, das ist noch einer verdammt <lacht> hmm 20.8. Hm, ich möchte was ausprobieren. Du gehst mit deinen Langbogen auf sie ist perfekt. der einzige, der auf sie losgehen kann, ne? Perfekt. So, ich glaube nicht, dass das hier was wird hier mit den beiden. Was habe ich hier gemacht? Das ist auch voll dumm Wenn eigentlich die beiden Magier wären, dann wäre die Situation viel einfacher. Ich sag's euch. Nur wegen den Magiern. So, du musst jetzt hier noch ein bisschen fahren. Mein trifft mich überhaupt nicht. Ja. Da war noch irgendwo ein Magier, ne? Zwei. Oh, die treffen mich nicht in diesem Zug so wer trifft mich von hier ball ich glaube der rechnet immer noch irgendwie Ehrenangriff ein ne aber ähm, kann ja halt noch mal einsetzen wenn ein bisschen unfair Ja, nicht, ne? irgendwas sagt mir, ich muss die mal da einschicken. Vor Heilung. Oh, sie kann sogar öfter einsetzen. Das ist natürlich nicht so toll. Aber es ist okay. Ah, oh, na okay glaube ich ja, natürlich kacke dass sie das werbe einsetzen kann Ey, die machen mich hier durch die koop schläge kaputt gibt es nicht alter ja auch mich durch die blöden koop stehe von allen sachen oh, macht den platt. oh mein gott der jetzt nicht echt Hey, die machen mich mit dem Korb stehen kaputt das von all den sachen die ich hier getötet werden kann so noch mehr ausweichen was nichts bringt weil ich glaube jetzt immer auf 80 ne? ich glaube, war es aber mit den gegnern schon wieder erst dem, nämlich angegriffen haben. Oh, das habe ich voll vergessen. Ja, bitte kriegt den weg. So. Ähm oh Mann. Ach, die kommen jetzt auch von da. Ja. So, äh, du kannst mich nicht treffen der ja Korbschlag ist was mich hier umbringen wird ah, natürlich bist du ein das gibt jetzt nicht ah. so. Wart mal warte mal, man immer trifft mich von hier aus okay Meine sorge klappt noch hier so niemand ist nach oben gegangen man ja was gut oder schlecht ist ich habe alle Langbögen. er hat gibt es nicht so, ihr macht 17 und 3 dann nee, was platt hier gut ausgehen wird jeder okay, eine mit mich treffen aber Was soll ich machen ne? ist immer ausreichbar hier Nicht so viel Schaden, ne? Nee. Okay, ist alles ein bisschen gruselig hier, aber. Ich Glück habe. Ich auf ihn los. Mein Gott, ey. ich mache mir viel komplizierter als eigentlich sein muss, ne? Aber egal. Gott, wenn die nicht da werden ne? Kann denn schon wieder ihren Dings einsetzen? Oh Mann, ehrlich. Oh, bitte Krit. Du kriegst dann... Oh ja. Oh, das hat ein Problem ja gelöst. Okay, entschuldige was. vom Komm doppeltst du auf einmal. Acht Prozent Trefferchance. Oh Gott, ich hab gerade gesehen, ob die angegriffen hat. Oh mein Gott, hätte, hätte sterben können, ja. Yeah? Ha, ah, ein Schaden. Ich mich nicht zum Lachen. Ich hoffe, ich habe nicht nur andere Leute dahin gelockt. Ja, ich kann ich nicht kontern, aber ich wollte auf den anderen losgehen. wir bekommen wie viel Level natürlich soll ich alles ignorieren oh, ich habe es vergessen und einige haben es wieder aufgeteilt ein blöde einfrieren Mann Das Silberschwert 23, 27, 24, Boom. Der Mager ist nach oben gegangen, jawohl. Du wirst niemanden erledigen. Na, Problem jetzt, Jonaka ist jetzt da oben gefangen. Sie kommt da nicht raus. wenn ich sie da ein ne? verteidigung 17 sehr halbwegs sicher du machst keinen schaden ja ne ich glaube sie ist sogar dann sicher das mal. Meine Abwehrhaltung, ja. So also, mal so. Ja, ich mache mal fertig. Ich habe das Gefühl, du bist am gefährlichsten, ja. Schwertkämpfer. Halt so, ich hoffe, frauen überlebt hat So, dann hätte ich gerne dich mal? Ja, oh man, jetzt das ist schon ein Reichweite mit dem Mist. Wissen sagt mir das Spiel mal vorher, wann dieser Angriff kommt. Oh, kannst du mal auf ihn losgehen? Damit so jetzt hier schwierigste Situation finde ich gerade. wenn wir mit ihr hier reingehen ne, dann wird das schon klappen ich müsste vielleicht mit meiner hauptkarte ja auch mal kurz reingehen aber selbst er hat hier gerade probleme zwei schaden Okay. Machen mal den hier. Wenn du natürlich triffst, ne? ist jetzt ganz wichtig. Danke. Und ihr geht alle auf sie los, ne? Und er macht alle wenig Schaden. Problem ist jetzt kommt. Ich kann ihn nicht retten. könnte den beiden ja Ach, überlebt dazu war mit einschlag okay machst du 17 schaden ich glaube nicht ne Also ich noch den ja. Oh, ist in Sicherheit dann. Ehrlich? Na, oh, stimmt. Ja. Man macht so. Okay. Klappt natürlich wieder getroffen aber sieht aus noch reichweite das war muss jetzt hier ein bisschen oh, wow. oh, oh. verdammt oh, wie bitte Oh mein gott von allen Sachen das funktionierte nicht, Boah, und ihn, ihn habe ich natürlich wieder als erstes hier bewegt. Aber dat, der hätte die auch erledigen können. Okay, ist kurz, kurz, kurz, Boah, Jetzt muss ich die ganzen, den ganzen Zug hier noch mal und Alfred war natürlich der Erste, den ich hier habe ist klar entschuldige wieso tust du mich mit einem elfenlicht doppeln weil ich mein verdammtes ding sie ausgerüstet habe deswegen ah. ich mein blöden ding ausgerüstet habe, deswegen lang schwer du mich aus irgendeinem grund damit hier voll erledigt so natürlich der doppelt mich damit immer noch was moment mal, wie kann es das sein dass selbst butcherung wird nicht getoppelt wieso wissen denn so langsam Und dann gehen wir weg da. da kann ich nicht mit dings hier weg pusten ich weiß nicht dass von allen sachen genau das irgendwie nicht gereicht hat so machen wir erstmal mal die situationen die möglich sind ne? Na, warte mal braucht sie so viel heilung nimmt nimmt 27 sieben 23 sie nimmt gar keinen schaden auch gar nicht geheilt werden also Also musst du musst ja treffen, Danke. ich glaube nicht, dass ich noch mal so viel Glück habe mit Junaka. Mit sie ja nicht getroffen wird, Aber sie wird doch die ganze Zeit eingefroren. Ich komme ja gar nicht weg davon. nicht da ich noch mal so viel Glück habe ey. sie wird definitiv recken vor allem hat sich irgendwie niemand hier auf am konzentriert. Blöd, ne? Ich hätte eigentlich ihn am Leben lassen können, dann werden alle auf Fremden losgegangen. Na, wenn ich dich hochheile, dann sind seine Reichweite 27 Schaden Verdammt. So, wie habe ich das gemacht hier nochmal ich habe gar nichts gemacht ne? ich habe den ja das reichweite platziert ne? ich werde neben leben jonaka wieder mit neben dem überleben ey. mal schauen was hier passiert weil wegen diesen blöden angriff die ganze zeit ja Und jetzt haben alle genau genauso viel ap um sie zu töten oh, das ist vielleicht nicht schlecht das hat sie es blockiert er nämlich die verstärkung Jetzt die Verstärkung blockiert blockiert. Hör doch mal auf damit. Wie viele hat der davon noch? hat auch noch geht hey, sie jetzt hier die ganze zeit ein ne? und sie ich komme mit ihr nicht da weg mein Gott, halt knapp. ich glaube ich bin jetzt hier überall gerade in schwierigkeiten ey. da oben rechts sind butcher und links äh, am falken ey. Ich glaube nicht, dass er ihn erledigen kann. Hey, kommt, da kommt noch ein Magier. Natürlich reicht das nicht. Seit wann ist er so langsam? Na toll. überlebt hat nicht? ganz was ich machen kann, ist hier. Oh mein Gott, ey, das es jetzt nicht. Er war er getroffen wurde, wieder. Ja, er kommt dann nicht, er kommt da nicht weg. Ah. kommt der andere mager jetzt auch noch auf den los ey. ich kann da jetzt nicht mal raus das gibt es jetzt nicht mal an. Er trotzdem nicht Aber was er wird er trotzdem getroffen oh mein gott ey. Hm, ich glaube ich muss ja etwas weiter zurückgehen Ja, echt noch mal zurückgehen zu dem Punkt, bevor wir lin getriggert haben. Aber ich glaube, irgendwie ist alles dem Bach untergegangen. Danach ich will einfrieren, hast du immer. Du hast immer noch ein, hat immer noch zwei einfrieren. Ich glaube, ich muss ja echt zurückgehen. Ey. Hey, Warum sind Butcheron und? Oh mein Gott, da muss ich eben noch mal zurück. So oh, weiter kann ich gar nicht. Ja, wo sind wir jetzt hier? Okay, das war bevor wir noch Link getriggert haben. ne? So die Frage ist: Jetzt bleibe ich jetzt hier mit ihr oder? Weil wenn ich sie da raus bewege dann ist sie gefangen ich muss sie da drin behalten und die beiden müssen ja weg drehen er macht die ganze Zeit Assistenzschläge ja ich muss sie ja drin behalten ne Tipp die ganze Zeit hoch ein ja. da leichter Magier kommen, bist du da rechts? Niemand ist für dieses debakel verantwortlich, außer ich, ich weiß. Okay. Die Tatsache, dass sie... ich die ganze Zeit von dem blöden ne? Alter, man kann auch mit 80 daneben bauen Kollege. ich muss ja drin behalten da ist sie am sichersten ey. jetzt mal halt die ganzen vortipps hier einsetzen was hat sich jetzt da was ich mit ihr machen kann ja? eine güte Schon wieder nicht Eddie angegriffen oh mein gott sie ist mal ausgewichen ich muss da so oder so drin bleiben da kann sie ja ein bisschen ausweichen der nächste Gegner, ja, das sind assistenzangriffen okay Nein. 1 2 3 ich weiß nicht ob irgendwie auf screen irgendwie wenn ich äh, die, die phase überspringe, ob die auch dann sterben können oder so So, können wir den bitte erledigen mit er nicht die ganze zeit seine dings macht eine assistenzangriffe Verdammt. so kurz davor müssen nach rechts, ihr bringt hier nichts mehr auf der Seite. man muss ich wieder das hier machen. Ich nehme an, wir machen mal einen Langspeer Und ein Bündnis mit. Ich dann hier jetzt. Ey. Ist irgendwie anders abgelaufen ja diesmal. So für kontrastation kann ich reden. Okay, bitte, was was ja, ja. 20, 13, 13, ne, ich einen von denen erledigen. Mal so. Entschuldige, was? g plus oh. okay jetzt kann er nur als schief laufen ja oh gott sie hat war nicht so gut sie wäre tot gewesen aber sie kann immer noch sterben oh gott. jetzt kommt er gleich mit seinen assistenz schlägen ne? und dann ist sie weg die alle vor an die situation irgendwie schwäger da muss ich auch noch pinkeln auch kein assistenzangriff ironische ist die situation da oben wo Lin ist also der boss die geht irgendwie am leichtesten gerade habe ich so für hm. okay. Okay, da kommen irgendwie keine arzt so, Sie ist gleich level 19 sie ist level 19 meine ich Geschicklichkeit, glück noch mehr ausweichen und die magier sind alle da weg sehe ich gerade Er ist weg, War aber kein Unterschied hat. Sind sowieso erledigt, ja, du triffst mich nicht. What? Was ist jetzt schon wieder passiert? Wieso drei x vier? Ach, wegen ihrem blöden. Oh. Ich bin ja vorher gerade john yunaka Von allen Leuten Ja, ist egal. Ja, ist egal, Mann. Boah. Yonaka kann sich bewegen, ne? Wenn jetzt weitergehen muss ich ja halt ganz kapitel aber neu starten. Nee. aber wenn ich sie da wieder platzieren wird sie gleich wieder von dem blöden stab getroffen dann kann sie wieder nicht ausweichen man Sie wird ja leicht sowieso wieder von dem Stab getroffen. Ne? Pass auf, Dreckmann. den ganzen Gegner alle haben ne? dreck, man So ah, Ich komm mal mit den Langbogen, der nee, hat einen Silberbogen. Weil wenn sie gleich wieder von dem blöden Links getroffen wird, ne? Von dem blöden Stab. Gott. Ja, Ich hoffe, das hat letzt die Situation einfach gemacht. Gott. sie ist tot oh mein gott möchte ich da echt nicht mal aus der situation raus da ja, trifft mich nicht mit dem stab trifft mich nicht mit dem stab bitte. oh mein gott Ey, gibt es jetzt nicht Ich mir den restlichen sogar noch angucken. Ey. Ja, okay, ist gut. Ich bin da vorhin in der Zwickmühle gerade. Ey. Ich komme nicht mal raus. Muss so weit wirklich zurück, ja. blöde... Wie oh, oh, viele Gegner habe ich hier ja treffen können, ey. In Diesem blöden Stab, ey, der ruiniert mir alles, ey. das einfach nicht. Oh mein Gott, jetzt bin ich so weit zurück. Ne? Wegen den zwei Magier ne, ist meine gesamte Strategie my, my. Neununddreißig sehe ich gerade. Hm. Ich glaub, da wollte ich nicht machen ah, nee. Verdammt. Ah. Ah, jetzt wird sie getroffen das gibt's es nicht ausweichen 57 ah. jetzt so, auch egal man ist Du log ihn an. Lock dir zwei ein. Die Sache du eine Resistenz von 14. Das sagt gar nichts. Fünfzehn und zwölf. Macht doch nicht mal Schaden. Reichweite wieder dann. Nichts nix, ne? Ja, noch meine Magie. Alter, was ist das denn? Erlittener Schaden wird halbiert, ja, ich sehe es. Oh, geil, drei Schaden. Alter, was ist ja los? Ich komme nicht weiter ah, jetzt muss ich mir ganz hier anschauen ey. ich raten, junaka mein gott sie ist sogar ausgewichen. Nee, gibt es jetzt nicht ich habe gleich keine ladungen mehr das jetzt da ja, krieg von denen oh mein gott ey. Oh mein gott ich kann diese glaube ich muss das kapitel echt noch mal neu spielen ey. Ja, so geht das nicht na ja. gut dann sehe ich euch wenn ich hier wieder so also ungefähr an dem gleichen punkt bin mit allen leuten Was? nein ich erfahrungsbehalten und na gut es gleich